40 Prozent der Deutschen bewegen sich zu wenig. Habe ich diese Woche im Radio gehört. Zweieinhalb Stunden Bewegung pro Woche ist empfohlen. Ich bin hier in Hannover. Herzlich willkommen. Ich bin der Swobo beim Mammutmarsch in Hannover. 55 Kilometer stehen heute auf dem Programm. Und damit habe ich mein Bewegungssoll in diesem Jahr dann ja wohl mehr als erfüllt. Und kann bis zum Jahresende auf dem Sofa liegen bleiben. Ich bin gerade auf dem Weg zum Start. Mittlerweile 8.50 Uhr. Ich bin Startgruppe 8. Ja genau, ich bin zu spät. Thank you for Deutsche Bahn, sage ich nur. Ähm, Weichenschaden, der Test City hatte ordentlich eine halbe Stunde Verspätung, aber mein die Walter ist wieder mit dabei. Der wartet auf mich, Das hätte ich auch keine Chance, der rennt mir immer weg. Und ich freue mich auf jeden Fall hier. Erstes Mal Mammutmarsch Hannover, vor fünf Monaten ja schon Megamarsch Hannover. Da ist ein paar kleine Zipperlein, ein paar Problemchen. Ich hoffe, heute läuft es besser. besser. Und die Kulisse ist natürlich wieder herrlich hier. Ne? Das angucken. Tippitoppi. Da mal schnell einstecken da sehe ich auch schon den Walter. Walter, freust du dich denn? Ich freue mich, ja. Ja, Schön, das, dass, du da bist. dass ich endlich mal da bin. Ne? Damit habe ich uns praktisch so eine nachtwander ermöglicht. Wir kommen ja wahrscheinlich dann im Dunkeln wieder an, dank der Deutschen Bahn. Wir wissen wenigstens, wer schuld ist. Ne? Wir sind nicht schuld, weil wir so langsam sind. Nein, nein, nein. Deutsche Bahn. Ne? hätte ja auch einen Zug eher fahren können, aber eine Stunde eher gewesen. Nein. Egal. Jetzt erstmal hier. Fotostopp an Mammut. Ja, liebe Leute, ich habe jetzt hier gerade den Joe getroffen, beziehungsweise er hat mich getroffen. Ähm, er hatte mir schon geschrieben über, über YouTube, ich glaube das war das Video äh, nach Dortmund, ja, hast genau, mir geschrieben, richtig, ne? jawohl, genau. Und er ähm, betreut hier mit den Streckenposten VP3 heute und ich glaube, das muss man eben aus Bild hier, wir wollen gar nicht mit, Entschuldigung, <lacht> wir wollen gar nicht mit ähm, das Mammut hier ja. verstellen. Ich bin immer so, so ähm, nur auf mich bezogen. Ne? Unglaublich. Ja, nee, aber finde ich toll, dass du mich hier ja. angesprochen hast. Und, ja, nee, das ist natürlich eine Motivation ja, das für hatte. mich. Weil ja. Hast du Feierabend, dass wir vorher da ankommen? Ja, <lacht> richtig. Ja. Das ist ja so. Oder die VP4 hast du gesagt, das, ne? Ja, da genau, kann ja schon richtig. dunkel sein. Eventuell. Ja, ja, das wird ein bisschen dauern. Ich schätze mal 21.30 Uhr, 30, 22 Uhr. Bis du Feierabend du hast, hast. Je nachdem, genau richtig. Aber dann kommen wir noch ins Ziel Alles klar. und äh, dann schauen wir mal. Ja, schön. Aber ich freue mich. So, ihr seid fit, ja? Ja, wir sind Alles fit. Gut? Jetzt haben wir okay. extra Motivation hier, wenn man unter Beobachtung steht. Walter Wink, wir müssen einchecken hier zum Start. Alles klar, los geht's. Mammut! Marsch! Marsch! Marsch! wunderbar. Geht los. In 3. Ja, los geht's, liebe Leute, jetzt halbe Stunde Verspätung, 55 Kilometer Mammutmarsch, Hannover, auf geht's! Es fängt ja richtig idyllisch hier an in Hannover heute Morgen. Irgendwie so eine Gott, die Einheimischen werden mich jetzt wieder steinigen, so eine Seenlandschaft sag <lacht> Ich weiß, wo in Hannover gibt es den Maschsee, das ist aber glaube ich nicht hier. Da habe ich ja letztes Mal Schlapp gemacht. Am Maschsee. Weiß ich aber auch nicht. Jedenfalls ähm, herrlich. Wenn nicht die ganzen Leute hier wären, wäre es richtig idyllisch. Hat man auch die Möglichkeit gehabt, die Strecke sozusagen abzukürzen? Da unten trennt sich der 55er vom 30er Feld. Die starten ja, glaube ich, ab 10 Uhr, halb 10, 10. Aber natürlich die Entscheidung schon im Vorfeld gefahren beim Anmelden. Und das ist auch eine ja. Diskussion, ne, hier abzukürzen. Dann beschummelt man sich ja nur selber. Aber ist herrlich hier. Ne? Guck mal. Blick auf Hannover da hinten. Tippitoppi. Mittlerweile gut fünf Kilometer haben wir jetzt hier schon auf der Kilometeruhr. Und der erste VP ist bei Kilometer 14. Aber habe haben noch gar keinen Hunger von daher. Alle Dude. Und das ist eine wunderbare Idylle hier, in der wir unterwegs sind. Einfach nur genießen. Ja, und die ganz eiligen, die hier unterwegs sind zwischendurch, das ist eine Parallelveranstaltung im gleichen Terrain hier. Im gleichen Gelände, das sind auch Veranstaltungen. Da müssen wir mal aufpassen, wir haben auch gelbe Pfeile, dass wir da auch den richtigen folgen. das gerade sehen mit der alten Continental Fabrik, da habe ich meine Winterreifen für Speed Pedelec, sie sind von Continental aus Hannover, waren die einzigen die zugelassen sind, da müsste ich eigentlich wieder drauf machen, wenn ich jetzt hier gucke, weil sie übrigens knapp 20 Grad gemeldet Wir am 22. Oktober, da weiß ich nicht, ob ich mir schon die Winterreifen aufs äh, Pedelec basteln sollte, da warte ich glaube ich noch, ob es wirklich kalt wird, weil braucht man doch deutlich mehr Strom beim Radeln, ist doch ein bisschen anstrengender für das Rad, die kleben richtig auf der Straße. Aber für alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja, ich habe mich mal richtig, richtig aufs Knie gelegt. Mit richtig Knie kaputt und da war das schon angebracht, Winterreifen drauf zu machen. Mittlerweile Kilometer 9 und die ganze Zeit hier im Grün unterwegs. Ich glaube, ihr sitzt ja auch in den Bildern. Ne? Ich habe jetzt die Straßen nicht extra ausgelassen. da waren keine zwischendurch. Das ist wirklich total motivierend und bringt gute Laune, hier heute Morgen zu wandern. Und immer zwischen diesen Flüssen lang. Das ist ja, halt, glaube ich, hier gerade extra noch gelesen, schon wieder vergessen. Seiten Hannover, Linde, Kanal, schlag mich tot, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Hauptsache schön. Da der gleich Kilometer elf Freunde und es gab kein, Ze kein Zehn-Kilometer-Schild, ich stotter schon. Kein Zehn-Kilometer-Schild, Walter, oder haben wir das einfach übersehen? Nee, ne? war noch nicht. Und da wir ja hier beide aufzeichnen, können wir ziemlich genau beurteilen, <lacht> was wir schon geleistet haben. Es sind knapp elf Kilometer und das hier ist hier ähm, der Stadtteil Hannover-Limmer, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wir gehen jetzt rüber zum Stadtteil, habe ich vergessen, Herrenhausen, glaube ich. Irgendwie so. Ist ja auch egal. Nein, ist nicht egal, wenn ihr von hier kommt. Ne? Also, wir, wir schätzen das sehr, hier in der schönen Natur in Hannover unterwegs zu sein. Und das erwartet man ja nicht so. Ich bin das zweite Mal, ist auf einer Marschveranstaltung im Mai war ja Megamarsch Hannover. Und ich habe Hannover nie mit so viel Grün und Natur und so verbunden. Von daher, also großes Lob hier auch an den Veranstalter, was die hier vorbereitet haben für uns an Strecke. Und sind jetzt ja schon schramm unterwegs, Kilometer 11, wie gesagt, Richtung VP1, der ist bei Kilometer 14. Ja, liebe Leute, hier das Kilometer 10 Schild für die 30 Kilometer Strecke und äh, wir haben ja so eine andere Schleife noch gelaufen. Das heißt, wir haben kein eigenes 10er Schild, denke ich jetzt mal. Ne? Sonst, äh, ich fast gesagt, fange ich an hart zu verzweifeln. Ganz so schlimm ist es doch nicht, dann äh, werden Überstunden gemacht heute. <lacht> ich habe jedenfalls Kamera, Akkus so und Speicherkarte mit. Daran wird es nicht scheitern, auch wenn es 70 Kilometer Marsch geht hier heute. Nee, aber wir äh, stand da drauf, 30 Kilometer. Das ist das 10-Kilometer-Schild. und Uns hat man wohl keins gegönnt hier, ne? den Langstreckenwanderern. Tja, so ist das. Merkst du nichts. Und nach jetzt knapp 14 Kilometern hier geht links ab zum VP1. Oder wir könnten einfach geradeaus äh, weiter wandern und uns den sparen. Aber äh, bestimmt nicht. Guck mal, wir noch angefeuert hier. <lacht> Schokolade? Schokolade, tippitoppi. Die uns entgegenkommen, sehen alle ganz glücklich aus und haben Schokoladenbrötchen in der Hand. Ich hoffe, dass ich da trotzdem auch mal wieder mein Mettwürstchen bekomme. In Dortmund gab es ja keine. Was werde ich noch so Wandervegetarier hier? Was ich ja gar nicht will eigentlich. Ne? Na gut, ich könnte natürlich selbst welche mitbringen, aber das ist schon so, so kostenintensiv, die Startgebühren hier finde ich. Ne? Da, da müssen meine Erwartungshaltungen auch erfüllt werden. Da bestehe ich jetzt drauf hier. Also lieber Veranstalter, vor zwei Jahren gab es aber noch hier die kleinen Mettwürstchen. Ich möchte sie wieder haben. So, ich habe mir jetzt mein Döschen vollgepackt, aber ich glaube, man muss mal, dass Ihre Meinung ist, das wichtig, Formular beim Veranstalter ausfüllen. Das ist ja alles hier äh, fleischlos mittlerweile. Aber dafür ist die Banane hier noch im Handdesign worden. Guck mal hier, gönn dir. Dann <lacht> gönn dir Banane tippitoppi. Und sonst gibt es halt ja, die saure Gurke, ein paar Süßigkeiten und äh, Salzstein. Mein Liebsten, Raimund. Oh, was ist das denn? Oh, <lacht> oh guck mal, Leute. Der Walter ist so gut zu mir. Hast du extra für mich mitgebracht? Ja. Das ist aber lieb. Dankeschön, Walter. Gerne. Der Tag ist gerettet. Ich kann das Gemüsezeug jetzt hier. Das ist ein da. ja das hier. Bisschen aufreicher dran. Ui. das war genau verkehrt. Weil da oben ist nämlich so ein hm. Ding zum verschließen. Bist du ja bei Bedingungen, dass ich was überlasse? Okay. Mm -mm. Milchbrötchen und Salami-Stick, Freunde. Da gibt Schöneres. <lacht> ich habe jetzt ja schon an so einigen Marschveranstaltungen teilgenommen, ist auch immer wieder überrascht und lernt dazu. Hier hat sich eine ganz spezielle Klientel Menschen zusammengefunden, nämlich die Raucher. Da hinten auch noch jemand und die haben sogar alle. Ähm, ihren eigenen äh, Reiseaschenbecher dabei, so ein kleiner, ne? unglaublich, ne? was man alles so mitschleppen kann. Ich gucke, dass ich möglichst Gewicht minimiere und möglichst wenige mit mir rumschlöre. Aber die haben jeder ihren eigenen Aschenbecher dabei. Tippitoppi. Ja, das war jetzt ein gutes Stündchen hier an VP1. Genährt, Trinkflasche nicht aufgefüllt, da war noch genug drin, aber äh, läuft auch ganz gut. Dann habe ich immer Schwierigkeiten, wieder loszulaufen. Geht ganz gut, dann macht das doch bezahlt, weil also regelmäßig, glaube ich, solche Marschveranstaltungen macht. Dann läuft das Fahrwerk ein bisschen runder auch nach der Pause. Das 10-Kilometer-Schild wurde uns 55-Kilometer-Wandern näher vorenthalten. Doch, Aber das äh, 20er-Schild ist ja. hier. Machen wir mal eben erstmal ein Foto hier mit der Kamera. Was Wenn ich nicht im Draht hängen bleibe. Tippitoppi. <lacht> Und für die Berufsgenossenschaft. Ja. Welche gibt es denn da? Wanderer-BG, gibt es das? Ja, das? war nur so Spaß. Achso, hätte sein können, ne? dass es sowas gibt. Ja. Wir sind jetzt hier mittlerweile auch. Ähm, so dritt unterwegs ja. und äh, die junge Dame, die uns hier begleitet, haben wir ähm, am Start getroffen und die kenne ich von der Arbeit her. Die arbeitet auch im, im, im gleichen Krankenhaus und sie hat gesagt, am Ende könnte ich mal vielleicht mal fragen, ob ich sie auch filmen darf. Ich hat sie halt Pech gehabt. Das ist halt mit drauf. Ich verrate ja nicht, dass sie Kathi heißt. Von daher, Ja super. Schön. jetzt geht es weiter. Hallo! Genau. mal. Und die, die Endorphine heißt, das Zeug wird freigesetzt, wenn man sich so viel sportlich bewegt, die wirken hier schon. Und da geht's jetzt weiter Richtung Benterberg, Richtung VP2. Kilometer 22, wir verlassen jetzt hier Bente. Im Hintergrund sieht man die Skyline von Hannover. Und hier auch äh, richtig hübsch, wahrscheinlich eine der keine Ahnung. Auch wenn das so, so grün bewachsen ist, macht da richtig weit her. Ne? Walter sagt schon, schön anzusehen, Hauptsache der Verpflegungsposten weiß ist nicht da oben. Und da gehen wir mal nicht von aus, dass wir da rauf müssen, der wird gleich irgendwo da hinten sein. Ich glaube, ich sehe schon, ich sehe es blau leuchten am Horizont, das ist da meistens die, die dixi -Klo Anlage. Und ähm, was ich noch sagen wollte, heute ist ja der 22. Oktober und genau vor einem Jahr habe ich ja mein Fußunglück gehabt. Ähm, ich hatte mir ja eine Spaltachse in den Fuß geschlagen, und dann vier gesehen, durchtrennt, ganz sauber. Ja, hört sich jetzt dramatisch an, war es ja auch. Und äh, wenn ich jetzt mal gucke, ich habe jetzt schon was ich dritte, vierte Mammutmarsch, megamarsch mega -Marsch veranstaltung inzwischen jetzt wieder unternommen. Und der Fuß macht kein Theater. tipi -topi, also von dieser Stelle aus nochmal mal äh, lieben, recht herzlichen Dank an den netten Unfallchirurgen, der das wieder ähm, heile gemacht hat. Also danke, Carsten, falls du es hier sehen solltest. Christi, gerne noch mal eine große Tafel Messi vor mir. So, schauen wir mal dass hier leckeres gibt. Nicht, hier Dankeschön. sind die ja. und Energiebolzen, sehr lecker. Die nicht. Cola gibt es da auch? Was? Ja, hier. Ja. Dein <lacht> lieber Cola ist gut. Klar. Und hier sind die Lauterriegel. Die sind sehr zu empfehlen. Die sind mit Salz. Salz ja, und Schoko sieht auch gut aus. Voll lecker. Welche schmecken besser? Die oder die? Also muss ich ausprobieren. Okay. Ich probiere es aus. Dankeschön. Oh, und da vorne gibt es Tellerbrot, sehe ich gerade. Da muss ich mal erstmal hier... Mein Käsebrot abholen. Darf ich ein Käsebrot so auf die Hand? Soll ich nehmen? Ja gerne. Ich will da nicht reinpacken mit der Hygiene. Dankeschön. Ich hab gehört, es geht was mit Banane. Tipi, Wieder so ein VP, wo man sich auch wirklich festsetzen kann. Man ne? kann auch den ganzen Tag hier sitzen, bis dunkel wäre, auch kein Problem mit. mich nett unterhalten. Und ähm, gibt ja auch ein bisschen Abwechslung. Da oben ist ja auch irgendwie so eine Rest Restaurant, fast so eine Gastronomie, wo es auch Eis gibt oder eben Kuchen zum Kaufen gibt. Und was mich so ein bisschen stört in Anführungsstrichen, ich habe ja den Vergleich, auch Mega Marsch Hannover, jetzt machen Hannover. beim Mega Marsch war ganz klar, was es bei den einzelnen verpflegungsposten gibt. Hier ist es mal so ein bisschen Überraschungspaket. Ist zwar toll, dass es jetzt hier Kaffee gibt. Bei den letzten fünf Mammutmarsch, wo ich glaube ich war, gab es keinen Kaffee, da habe ich meine Tasse gar nicht mehr dabei. Trinke auch mal gerne kaffee ja gucke ich jetzt wieder in die röhre so ist dann nee, ist okay Dankeschön, Kalli. <lacht> nee aber er ähm, muss sich halt konsequent meine kaffee über eine tasse mitnehmen oder das ist halt immer so hier die überraschung mit aber man, man weiß nie was einem da so erwartet vor zwei wochen hatten wir waffeln walter hat auch schon gesagt hier so oh, freut sich schon hier lecker waffel weil süßes essen zwischendurch hier gibt es auch keine waffeln ja. Soll jetzt also nicht, nicht böse gemeint sein, aber ich finde das schon ganz nett halt beim, beim Megamarsch, beim anderen Veranstalter, dass man ganz genau weiß, vorher schon, was es bei welchem VP zu essen gibt. Essen ist halt was Wichtiges in meinem Leben, wisst ihr ja. Weiter geht's haben wir bald schon Halbzeit, ne? Also fast. Neun Kilometer jetzt bis zum VP3. Und guck mal hier, wie am Jakobsweg, so eine Steinskulptur hier. Schon fast so ein Opferaltar hier, ne? so, ein, so ein herbstlicher. Er Dankfest mit den Äpfeln hier. War jemand kreativ auf jeden Fall. Kilometer 27,5. Herzlich Willkommen in Hannover, Linden, Limmer. So ein kleines Déjà-vu habe ich, glaube ich, bei Kilometer 10 auch schon mal gesagt. Wir laufen jetzt wieder zurück Richtung Hannover Mitte. Aber jetzt ist hier Streckenhalbzeit. Wir haben es jetzt 14.30, also genau sechs Stunden unterwegs mit zwei Pausen zwischendurch. Das Tippi-Toppi, das ist ein äh, 5 km/h schnitt praktisch inklusive Pause. das heißt reine Laufgeschwindigkeit 5,7. Ist ja halt kein Wettbewerb, wir legen jetzt nicht so einen Wert unbedingt auf die Zeiten. Andererseits hängen bei uns ja auch noch irgendwelche Bahnverbindungen damit dran heute abends. <lacht> so ein bisschen müssen wir ja schon auf die Uhr gucken. Aber läuft ganz gut jetzt hier, wie gesagt, fast Halbzeit und eine wirklich wunderbare Gegend. Jetzt gerade jetzt so eine Kleingartenkolonie unterwegs und jetzt zurück Richtung Hannover Mitte. Der Himmel hat sich ein bisschen zugezogen und ich bin ja eigentlich immer der, der sagt, besser haben als brauchen, habe ja immer einen Regenschirm dabei. Heute natürlich nicht. Ne? Du hast noch auf der letzten Wanderung, Walter, haben wir noch hier Peter im Regen sitzen lassen. Ja, genau. Man muss ja Entscheidung treffen, habe ich gesagt, wir müssen den Schirm ja teilen. Ne? Und wandert technisch hinter der Walter mir halt näher als der Peter und so ist das. Aber heute habe ich keinen Schirm dabei, der Walter auch nicht. Tja, muss das halt trocken bleiben, nützt ja nichts. Ja, Hier bei Kilometer 29 mittlerweile wieder Stadtgebiet Hannover. Nicht mehr so ganz so grün wie am Anfang. Aber ist ja klar, ne? ist halt der Mango Marsch Hannover. Geht natürlich auch irgendwo durch die Stadt. Und äh, wir laufen jetzt Richtung Zielgebiet. 30er kommen ja gleich dann auch irgendwo hier ins Ziel. Und wir müssen dann gucken, dass wir die, die Abzweigung nicht verpassen. Nicht, dass wir da schon angekommen sind. Wir dürfen ja noch 25. Irgendwo müssen wir hier abbiegen. Mal ein bisschen aufmerksam sein. Was so ein bisschen Farbe alles hermachen kann. Ja, liebe Leute, da ist da ist der der Wandertrack sozusagen das 30er Schild. Bin richtig versteckt hier. So Fotos nacheinander. Warte, warte. Also Fotostopp. Und direkt hier nach Kilometer 30 ist die Streckentrennung für die 30 Kilometer und die 55. Hier geht's lang. Ich dachte immer schon, dass der Walter und ich hier auffallen mit unseren Rucksäcken und auch mit seinem Mammut-Tattoo. Aber die beiden haben es ja auch richtig, ne? richtig was schon hinter sich. Wenn man die Finisher-Bänder schon nach Farben sortiert, tippitoppi, da träumen wir von Walter, ne? Ja. dass unser, unser Rucksack auch mal irgendwann so aussieht. Das der da. Nicht mehr das zieht alle, das Meinst du, ist das ist zu schwer für uns? Ja, wir, sind, wir sind alle bei gekauft. Hm. Nein, das glaube ich nicht. Ja Freunde, mittlerweile Kilometer 32 jetzt hier. Wir haben 6 Stunden 45 auf der U inklusive Pause und hier ist jetzt VP3, so ein zwischen wenn wir es richtig gelesen haben. So ein kleiner, halt keine, keine großen Sitzgelegenheiten jetzt hier, aber ein paar Kleinigkeiten zum Snacken gibt es hier auch. Muss man eben schon mal einen Blick riskieren. Ja, wie gesagt, ist so ein kleiner ZwischenVP hier. Es gibt lecker weiße Mäuse und es gibt auch portionsweise Nudeln. Also Kohlehydrate, ne, ja, wer jetzt noch ähm, welche braucht, ich habe die Erfahrung, ja wie gesagt, am Anfang schon mal mehrfach erwähnt, glaube ich, in Hannover ja schon gemacht, mit Unterzuckern. Von daher kann ja schnell passieren, Kohlehydrate da am zu haben, ist gar nicht so verkehrt. Ein paar Nudeln, bei mir wird es immer kritisch, ob Kilometer 40, aber da sind wir noch nicht, ne, sind wir gerade Kilometer 30. Und ich erst mal ein paar heiße Mäuse. Am VP1 gab es ja noch dann die Bananen mit den Motivationssprüchen. Ich habe auch noch mal eine Gönn-Dir-Banane. <lacht> Schon ein bisschen gelitten unterwegs. Ist das letzten 20 Kilometer ein bisschen nachgereift. Ist jetzt auch auffällig. So, liebe Leute. Wasserblase im Rucksack wieder aufgefüllt. Die Scrubo-Blase leer gemacht. Hoffentlich keine Blasen an den Füßen. Und ein kleines Steuerkind gab es auch. Ne? Die beiden haben sich auch wieder Regenkluft angezogen. Ich bin ja ähm, unverbesserlich optimistisch von daher, ja, Sonne kommt gleich wieder raus, Regenschirm habe ich nicht dabei, ich, ich vertraue ja immer auf, auf die Wettervorhersage, die immer nur ich habe, ich glaube bei mir steht immer Sonne und bei Walter steht immer Regen, ich weiß auch nicht, ist mir auch egal, und wir laufen jetzt hier entlang am Maschsee, auch die letzten knapp 24 Kilometer dürfen das noch sein, da wird wohl, ne? Wenn ihr meint, ja, dass, also meine Kamera ist nicht kaputt, wenn man meint, dass das Bild wackelt so, wir laufen nicht mehr ganz rund, ne? nach VP3 <lacht> <lacht> ist das so, also wir müssen in den Gang kommen hier. Ne? Mittlerweile 16 Uhr, siebeneinhalb Stunden sind wir jetzt hier unterwegs insgesamt. Und jetzt die ganze Zeit hier am Marsch steht doch auch, auch viele Leute unterwegs hier. Klar, großen Teil, Großteil scheint ja auch die Sonne, sonntags und nachmittags. Nee, Samstag, ne? Guck oh, mal, hier bin ich schon ganz durcheinander. Samstagnachmittags. Das ist auch eine tolle Idee, von hier wo hier spazieren zu gehen. Darum jetzt in der Gegend ein paar weniger Aufnahmen. Und ja, dann noch ein Blick hier auf was auch immer. Insel Beach Club hier. Insel Beach Club. Interessant. Guck oh mal, das sieht doch aus, wie man sich sonst den Märchen so einen rapunzel vorstellt, oder? Ich jedenfalls. Kilometer 27 beginnt gerade die neunte Stunde hier und da vorne am Ende hier von dem kleinen Waldstück noch so ein paar Motivatoren stationiert. <lacht> und richtig gepusht hier, die letzten 18 Kilometer. Los, gute Laune Leute! Und wie? Ich bin Schon einige Meter jetzt hier, glaube ich glaube schon ein paar Kilometer in diesem Waldstück unterwegs und ist auch gerade so bei knapp Kilometer 40 und man ist jetzt schon so in der neunten Stunde unterwegs. Doch eine Herausforderung, so also ein bisschen konzentrieren hier. Wenn ich mir dann vorstellen, es wird auch noch dunkel und es wird sicher dunkel werden heute noch, bevor wir ins Ziel kommen. Bin ich bin mal gespannt, wie die Streckenführung da zum Schluss ist. Dass sowas hier ist, dann gerade wo es ein bisschen nass ist, doch nicht ganz ohne. 17:15 Uhr, so langsam ist es auch schon zu, an zu dämmern. Hier sind immer noch im Wald unterwegs und jetzt mittlerweile gleich bei Kilometer 40. Da kommt auch schon das Schild. müssen wir eben warten, bis wir dran sind hier zum Fotostopp. Liebe Leute, wir kommen jetzt hier gleich an VP4, das ist ein Kilometer 43, danach noch 12 bis zum Ziel. Und ich bin gerade so ein bisschen hier am, am rumzippern, am rumjammern. Ich habe nämlich äh, ein Problem, was ich noch nicht hatte. Ich habe Hüftschmerz, also muskulär, definitiv. Und das tut schon ganz schön weh. Muss ich mal gucken, was ich mit dem Laufstil hat sich kurz angewöhnt, wo das mitgeht, dass ich hier vorankomme. Vor allem die Grünphase hier. Ah, schon verpasst langsam dunkel. Ich denke mal, diese Aufnahme ist auch schon ziemlich verpixelt und ich werde dann gleich mal mein neues Licht ausprobieren. Ich hat mir ja so ein LED-Licht für die Außenkamera für die GoPro hier besorgt und ich wusste, dass ich im Dunkeln marschieren werde. Ich bin mal ganz gespannt, ne? wie es damit wird. Ja, Freunde, wir jetzt hier bei Kilometer 44 VP4. Das ist immer eine interessante äh, Kenntlichmachung hier, dass man im Dunkeln auch gesehen wird, wenn man verloren geht. Da hätte ich mal auf so eine Idee die auch mal kommen können, ne? dass ich dass man mich auch finde, ne? wenn ich verloren gegangen bin. Ich bin dann einfach nur lost, so ist das dann. Ne? So, jetzt schauen wir mal. Hier, ne? So, Freunde, jetzt sind es lecker hier, weiß ich nicht, Ein Süppchen was drin. Und äh, Lampe scheint ja wohl hell genug zu sein. Hab ne? schon genug? Oh, ja. Ich mach mal schnell wieder aus, bevor ich mich umbelieb mache. Heute Morgen mal Start habe ich ja schon den, den Joe vorgestellt, der hätte mich ja angesprochen. Und hier ist er auch beim VP4? Ja. ja. super. Wie das versprochen gibt es hier, äh, was mineralisches. Ich habe ja schon die Suppe gerade gehabt hier und, und den Kaffee, tippitoppi. Den Kaffee auch, okay. Und wie, viel wie viele Leute sind dabei jetzt hier bei 55 er ähm, 1.300 ungefähr. 1.300, ja. guck mal. Siehst du wohl. Die haben mich nicht überholt, von daher scheint ich nicht der Letzte zu sein. Ne? Nein, auf keinen Fall. Ihr seid absolut super im Mittelfeld und gut dabei. Ja, und wir, haben, wir, haben, sein wir sein haben die VPs top. so sehr ausgekostet, haben wir festgestellt. Wir sind eigentlich ganz kurz unterwegs ja. in diesem 5,8, 5,9er okay. Schnitt. Aber ich habe immer eine Dreiviertelstunde gesessen, ne? das da rächt sich dann ja irgendwann. Ja. So ist das, ne? So ist das halt. Und so ein bisschen, ein bisschen genau, Zipperlein dabei, aber nächste, du nichts. Und du wanderst auch wieder mit? Kilometer. Ja. Und was ist der nächste, den du machst? Ah, wahrscheinlich nächstes Jahr erst. Also, dann aber hier dann. Ja. Also nicht andere noch. Ja, Und wir ja. machen nächstes Hamburg, den wir machen, ja, im, im Februar. Ja, genau, im Februar. Hamburg ja. 42 ja. Kilometer, ja. machst du auch 42? Ja. ja siehst du wohl. Können wir mal gucken? Vielleicht gehen wir genau eine kleine Startgruppe. Können wir mal schreiben zwischendurch? Das wäre richtig schön. Ja, Machen wir. Alles klar, wunderbar. Dann noch einen ähm, okay. angenehmen Dienst hier, wie man das nennt. Ne? Alles klar. Dankeschön. Bis demnächst. Haut rein und rockt jetzt wir hauen wir rein. Sie wir müssen jetzt der Endspurt hier und mal gucken, Super. was das neue Licht hier bringt. Alles klar. Perfekt. Ciao. Wunderbar. Weiter geht's. So, für mich jetzt ja Premiere hier mit der, mit der Videoleuchte. Und ich stelle gerade fest, es ist vielleicht gar nicht so vernünftig, durch den Wald zu laufen, sich selbst ins Gesicht zu leuchten. Und dann nicht mehr sehen, wo man hintritt. Tja, merkst du nichts. Ne? Gucken wir mal, ich drehe die Kamera mal um. Können wir ein bisschen nach vorne gucken. Da hat auch ein bisschen an zu regnen. Was willst du mehr? Ein ne? bisschen Wasserkühlung. So langsam müssen wir auch in die Nähe der 50-Kilometer-Marke kommen. Und bei mir läuft nichts mehr rund hier. Walter hat auch schon seine Wehwehchen. Kathi sagt auch, sie weiß, wie äh, Beine sich anfühlen nach 50 Kilometer. Aber so ist das. Gehört ja auch dazu. Ne? Das wäre ja auch was, wenn man da nichts von erinnern würde nachher. Ne? Das macht es ja aus. Aber ich merke da für mich jetzt schon doch, dass Hannover irgendwie im Mai jetzt ja auch schon so mein persönlicher Endgegner in Anführungsstrichen ist. Äh, die Stadt macht es mir nicht leicht beziehungsweise ich mir selber erst mit der Hüftgerumpel hier. Weiß ich nicht, da muss ich doch mal doch mal vorher mich warm machen oder so, ne? keine Ahnung. Aber wie gesagt, gleich 50 Kilometer. Augen offen lassen ja. und ein bisschen warten. Mhm. Das ist ganz klare Anweisungen hier ja, sehr gut. von der äh, Streckenfotografin. Ja. Sitzen. Tippy nee. Selten hat ein aufgeblasenes Mammut von mir so viel Aufmerksamkeit bekommen wie jetzt gerade. <lacht> Letzte 100 Meter hier. Spurt. Wahrscheinlich kann man mich jetzt nicht gut sehen, aber wo ich mir schon lange drauf gefreut habe, letzten 12 ähm, Stunden sozusagen hier, Pilzbier. Ein richtig schön leckeres Bier an ja. Bierstation. Dankeschön. Habe ich mir jetzt aus Vernunftsgründen umentschieden hier aufs, aufs Radler. Aber ein echtes. los! Ja, super! super. Die Siegerzigarette! Ja, liebe Leute, das waren jetzt 55 Kilometer Mammutmarsch hier in Hannover. Hinter mir das Mammut, wunderbar hier am, am Tramplatz, am Rathaus. Das ganze Gestarrt und auch das Ziel. Ich genieße jetzt hier mit den beiden noch das Radler. Ich freue mich, dass ich dann doch angekommen bin, hatte zwischendurch ein bisschen Zweifel mit den Hüftschmerzen. Das ist schon nicht ganz ohne, wenn man dann noch 15 Kilometer vor sich hat, aber das ist ja eine Kopfsache, muss man dann durch und der Kopf hat sich jetzt erst durchgesetzt und nächstes Mal bin ich besser vorbereitet, dann wird warm gemacht. Ich habe ja schließlich mal vor, irgendwann noch mal 100 zu schaffen. Konditionell bin ich jetzt noch gut drauf, ähm, wunderbar, auch nicht unter Zucker, so wie im Mai hier im Megamarsch. Alles gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, wenn noch nicht hat, gerne den Kanal abonnieren. Ich sage jedenfalls Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.